So, hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon, Tacken, Pocken, wie auch immer man das nennen will, auf der Nintendo Wii U. Äh, wie ihr seht, habe ich hier eine kleine Übermacht zu bekämpfen und wir müssen ihn dieses Mal besiegen, wie wir letzte Folge rausgefunden haben nach dem Turnier. Und das war schon mal ein richtig scheiß Intro. Ich verliere den Kampf. Ich habe das Gefühl, ich werde diesen Kampf verlieren, einfach weil ich von Anfang an nicht genug Damage aufbauen kann. Das ist das Problem daran, man darf ihn nicht angreifen lassen. Man muss wirklich von Anfang an probieren, die Macht zu behalten. Das ist bei so einem dummen Vieh echt schwer. Mich würde interessieren, ob dieser Angriff überall trifft. Also ich bin eh gleich tot. Äh, oder ob ich... Ich muss ihn wahrscheinlich einfach blocken. blocken. Der wird angreifen und einmal die ganze Stage in die Luft jagen. Und alles, was nicht blockt, wird getroffen. Das Problem ist, ich kriege hier nicht mal EP, das heißt, ich kann hier nicht leveln. Ich muss die Teams mal wechseln, ich will ja auf Team A haben, damit ich nicht immer runter muss. Das ist aus Faulheit einfach. Weil dieses Schatten youtube sieht richtig, richtig geil aus. Diese dummen Klingen... Okay, genau so muss ich ihn weiter zustacken. Und so Zack, und rein. Direkt nochmal rein. Okay, und dessen, jetzt sind wir auf Gleichstand, langsam. Ja, ich wollte das mit Mewtwo jetzt nicht in der letzten Folge lassen, weil die dann sonst ewig lang wird. Wir sind eh schon über eine halbe Stunde gewesen da. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das der letzte Kampf sein wird, weil... Es ist noch lange nicht tot. Machen wir Psiana und blocken. Ich muss sie nur aus dem Limiter State rauskriegen, jetzt. Yes! Okay, ist auch noch ein KP. Es ist nicht tot, aber. Okay, ich habe gewonnen. Und sie sagt nichts dazu. Die Musik ist echt schön hier gerade. Hey, alles in Ordnung? Das war dein Pokémon, oder? Was war das vorhin? Es ist vom Limitzustand zu irgendetwas anderem übergegangen. Rettet. Es war von einer Furcht flüssigen Energie umfüllt. Bitte. Und sein Blick war auch nicht normal. Bitte rettet Mewtwo. Hä? Retten? Äh, was meinst du damit? Mewtwo mag verschwunden sein, aber es ist noch nicht ausgestanden. Alleine schaffe ich das nicht. Mit dir und deinem Partner aber vielleicht schon. Mit mir? Nicht wirklich, oder? Äh, ich verstehe die ganze Sache immer noch nicht. Du musst uns erzählen, was mit euch los ist. Wenn du dich beruhigt hast, komm bitte zum Stadion. Das jemand in Avatar-Items wurde erweitert. Okay, ich wusste nicht, dass es so schnell geht. Entschuldigung. Wir gucken mal ins Avatar-Menü rein. Ja, yeah, ich kann Sterne haben. Ja, brauche ich nicht. Ich weiß, es äh, ist voll cool irgendwie, aber momentan <lacht> finde ich das jetzt gerade richtig geil. <lacht> Ganz ehrlich, momentan ist das so richtig passend zur Situation wie Corona und so. Ja, ich glaube, wenn man Corona erwähnt, das ist das Video eh schon gestrikt, habe ich mal gehört. Ist mir egal. Okay, diesen schwarzen finde ich nice. Ah ja kriege ich Kopf endlich. Hallo. Ich gebe jetzt einfach Geld aus. Habe ich auch ein paar schicke Sachen. Hier könnte ich sowas hier auch machen. Finde ich voll lustig. Sieht voll fancy aus. Das ist eigentlich noch ganz süß, aber ich fand die Blitze eigentlich recht cool. Und zusätzlich dazu, das, war, das ist es neu, konnte ich vorher noch so Herzen und Sternchen und noch mehr Herzchen. Und das wollte ich alles nicht, deswegen lasse ich das einfach so, wie es jetzt ist. Guck einen meiner 10.000 Titel an. Alter, 600 Kämpfe bestreiten. 750 Limits ausführen, ich weiß gar nicht, wie viel ich eingesetzt habe. Nicht mal 250. Ja, auf jeden Fall. Ich habe genug Geld. Fast 4 Millionen. Ich finde den Style einfach richtig cool für dieses Spiel so. Also, wir gehen noch ein bisschen in die Liga und gucken da rein. In die Ferrum-Liga. Gerade gab es eine offizielle Ankündigung über eine Unterbrechung der Ferrum-Liga. Oh. Äh, zumindest bis man rauskriegt, warum die Erdkraft so schwach ist, glaube ich. Scheint, dass die Auswirkungen schon überall zu spüren sind. Einige Pokémon können ihr Limit nicht mehr auslösen, heißt es. Und es liegt wohl an diesem einen Pokémon. Mein Name ist Anna. Anne. Anne. Anne. Ich sag Anne. Ich bin keine Kampftrainerin. Moment mal, das heißt, dass Mewtwo alleine gekämpft hat? Genau, aber Mewtwo handelt nicht aus freiem Willen. Es wird von Schattenresonanzstein gesteuert. Schattenresonanzstein? Ein besonderer Stein aus den Legenden meines Volkes. Nur wenige wissen überhaupt von ihm. Diese Steine sind angeblich das Gegenteil von Resonanzsteinen. Wisst ihr etwas über Resonanzsteine? Naja, zum Beispiel, dass der riesengroße Stein im Stadion auch ein Resonanzstein ist. Und dass diese Steine auch in unserem Kampfvisier verwendet wurden. Dank ihnen können wir mit den Pokémon kommunizieren und sie können ihr ja Limit auslösen, stimmt's? Richtig, dank der Resonanzenergie, die die Steine erzeugen. Energie, die sich direkt aus dem Boden hier in der Ferrum-Region speist. Jetzt, ich habe Spiels gelesen, ich, wollte, ich wusste nicht, was das da zeigt. Resonanzsteine wandeln die Erdkräfte in Resonanzenergie um. Und Resonanzenergie erfüllt Lebewesen mit Kraft. Ich glaube, ich habe das irgendwann bei der Kampftrainerprüfung gehört. Im Gegensatz dazu absorbieren Schattenresonanzsteine Resonanzenergie. Je mehr Energie. Moment, Entschuldigung. Je mehr Energie sie aufnehmen, desto mehr trachten sie nach. So weist ihre Macht immer weiter. Eigentlich hätte ich jetzt Schule, ich zeige ich das gleich noch. Eigentlich hätte ich jetzt Schule, weil Corona alle Schule ausfallen lässt, ausfallen lässt aber. Ja, ich habe meine Aufgaben erledigt, deswegen zocke ich jetzt! Also, Moment, das heißt, meinst du, dass Mewtwo auch so ergeht? Genau, Mewtwo ist mit dem Schattenresonanzstein fusioniert. Wo immer es auch hinkommt, muss es kämpfen. Sein Durst nach Resonanzenergie ist unstillbar. Verstehe, aber warum ist es alleine gegangen? Bislang hat die Resonanz zwischen mir und Mewtwo verhindert, dass der Einfluss des Schattenresonanzsteins überhand nimmt. Aber mittlerweile ist die Kraft des Steins zu groß geworden. Selbst mit mir an seiner Seite kann Mewtwo nicht mehr in den normalen Zustand zurückkehren. Als ich gesehen habe, wie ihr während des Kampfes mit Mewtwo resoniert habt, habe ich Hoffnung geschöpft. Wenn wir nichts unternehmen, wird Mewtwo komplett vereinnahmt. Wie schrecklich. Dass Mewtwo so geworden ist, ist allein meine Schuld. Als Kind wäre ich fast selbst Opfer des Schattenresonanzsteins geworden. Doch Mewtwo hat sich für mich geopfert. Wegen mir musste es die ganze Zeit leiden. Stimmer noch. Ich hatte es völlig vergessen. Erst als ich Mewtwo wieder traf, habe ich mich erinnert und beschlossen, es zu retten. Ein für alle Mal. Bitte, ihr müsst mir helfen. Helft mir, Mewtwo zu retten. Ich kann die Geschichte immer noch nicht glauben, aber ich will auch nicht untätig herumsitzen. Danke, das ist sehr nett. Es gibt einen Ort, den wir aufsuchen sollten. Äh, okay. Alte Ruinen inmitten der Rüste. Was da wohl ist? Ich stand jetzt gerade unten. Hey, wo gehen wir eigentlich hin? Ich bringe euch zum Ältesten meines Stammes. Hier sollten wir richtig sein. Oh, die Reiki-Statuen. Nice. Na endlich, wie Ich mache immer automatisch die alte Männerstimme. <lacht> Sorry. <lacht> Na endlich, wie konntest du einfach alleine vortrennen? Du weißt doch, dass Schattenresonanzsteine Unglück bringen. Ja, das tut mir leid. Ich bin bereits informiert. Dass Mute und der Stein fusioniert sind, kommt allerdings unerwartet. Die Leute nennen es jetzt Schattenmute. Ich dachte, das ist sie. Die Leute nennen das jetzt Schatten youtube wie ich hörte. Gibt es einen Weg, ihm zu helfen? Den gibt es. Du musst die Wurzel allen Übels, den Schattenresonanzstein, wieder unter Kontrolle bringen. Hast du den Stein unserer Ahnen noch, Ann? Du meinst die Brosche? Ja, hier. Sie birgt den Splitter eines Resonanzsteins, der einst unglaubliche Kräfte besaß. Vor langer, langer Zeit überlieb, überlud sich ein Schattenresonanzstein und erzeugt ein ähnliches Problem wie heute. Unaufhaltsam absorbierte er die Erdkräfte. Die gesamte Ferrumregion stand kurz vor der Vernichtung. Lustig, wenn die Erdkräfte fehlen, dass nur dieses Ferrumgebiet betroffen ist. Der Resonanzstein in deiner Brosche jedoch hielt die Überladung des Schattenresonanzsteins auf, und damit das Unglück. Dabei büßt er seine gesamte Kraft ein und wirkt nun wie ein gewöhnlicher Stein. Dazu war dieser Stein in der Lage... Würde er seine Kraft zurückgewinnen, dann könnte er dem Schattenresonanzstein vielleicht Paroli bieten. Doch wer weiß, vielleicht reicht das diesmal nicht mehr. Wie meinst du das? Der Schattenresonanzstein ist mit Mew Mewtwo fusioniert, die zwei sind nun eins. Ihr müsst zuerst mit Mewtwo resonieren und sein Herz dem Einfluss des Schattensteins entziehen, um die Kraft des Steins auszulöschen. Doch glücklicherweise kannst du das ja, nicht wahr? Bis vor kurzem ja, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Es wird schon irgendwie klappen. Schließlich hast du Freunde gewonnen, die dir helfen können. Der Borschtstein wird seine Kraft stückweise zurückgewinnen, wenn ihn in eine Resonanz aussetzt. Mit anderen Worten, wir müssen im, im Kampf eine starke Resonanz erzeugen. Ja, es heißt, der Stein leuchtet in den Farben des Regenbogens, wenn er voll aufgeladen ist. Du, Anne, solltest die Kraft des Schattenresonanzsteins, damit der Boschstein neutralisieren können. Ich hoffe, du hast recht. Verliere keine Zeit. Kämpft auf traditionellem Wege, das heißt ohne Helfer. Mal sehen, was ihr alleine zu leisten vermögt. Äh. Also ohne die Hilfe von der Dame. Ne, ohne Hilfe von Nachtara ne und so, ne? Ja, klar, gegen Gengar, hallo? Hat er immer einen Gengar, oder... Okay, der erste Schlag gelingt. Boah, das ist ein ekliger Grip. geil ich kann schatten graben und tacklen ich brauche ja nicht mehr viel ich will doch nur einen counter setzen so danke schön okay nächste runde kann ich limiten nichts geschah ja ich bin nicht gesprungen Ich habe zwar B gedrückt, aber ich bin nicht gesprungen. Ich glaube, das ist wirklich ein Move, wenn ich auf genug Distanz bin. Dass er dann zuerst noch diese Schraube macht, und um hinzukommen. Und ich feiere das ehrlich gesagt brutal. So. Yo, Pikachu es kollikt direkt. Okay, aber die legendären hinten finde ich richtig geil. Ich frage mich, ob das die Legendären selber sind oder nur Statuen davon. Ja, nicht schlecht. Ein bisschen unausgereicht vielleicht, verdammt. Aber ich verstehe. Ah, okay. Ah, die Brosche. Und der Kampf konnte sie nicht mal zur Hälfte aufladen. No. Aber ich ist in den Anfang. Es gibt drei weitere, die dir helfen werden, den Stein zu reaktivieren. Du weißt, was zu tun ist, Anne. Suche die anderen auf und schenke dem Stein seine Kraft zurück. Ja, du hast mein Wort. Nun geh. Ihr habt nicht viel Zeit. Ich hoffe, dass wir Mewtwo retten können. Auf geht's. Wir können nicht mehr in die Reggie ruinen. Die blaue Kuppel. Jetzt ist dieser Ort versunken, aber früher blühte hier eine Stadt, wer uns hier wohl helfen mag? Höchst erfreut, euch endlich zu treffen. Mein Name ist Nora, ich habe von euch gehört. Die Erdkräfte schwinden auch hier, aber noch sind sie nicht völlig verschwunden. Ein Kampf gegen dich wird mir dabei helfen können, die Kräfte meines Steins wiederherzustellen. Immer mit der Ruhe. Das Kämpfen wird vermutlich dein Trainerfreund übernehmen. Das bringt mich auf eine Idee. Warum versuchen wir nicht mal was Neues? Wie, wie meinst du das? Du kämpfst ohne Limits. Mal sehen, wozu du wirklich fähig bist. Für Spielchen habe ich eigentlich keine Zeit. Okay, kein Limit Breaker. Das heißt, nach Dara ist hier nutzlos. Ich würde mit Psyana kämpfen also. Dabei wäre Tragosso und Dicta dann gar nicht schlecht. Ist hier nur die Lugia-Statue. Ich finde, das sieht richtig AP... Oh da hinten ist nur Lord. Die lukia stadt sieht echt schön aus. Sind das die geheimen Stages, die ich noch nicht frei habe? Okay, momentan habe ich sie voll unter Kontrolle. Noch. Jetzt nicht mehr. Doch. Ja, ich nehme noch äh, Psyana mit trotzdem, weil eben der Limit. Der Gina hat ein Limit. Oh shit. Darauf hätte ich vielleicht am Anfang achten sollen. Nein, da kriegt mein Grab gecountert. Na klar, wird die direkt mal entwickeln. Okay, einen Moment. So, tut mir leid, ich habe einen Anruf angekriegt. So, jetzt muss ich natürlich extrem aufpassen, dass der nicht den Limitbereich einsetzt. Okay, ich habe ihm die Zeit weggenommen. Der Grab sollte eigentlich genug sein. Ich habe das auch schon ausprobiert, als ich gegen Bots gespielt habe, auch auf schwer, dass ich ohne Limiter kämpfe oder ich habe mein Limit eingesetzt für einen Boost und danach habe ich keinen Limit Break gemacht. Also keine Limiter Attack. Du bist stärker, als ich zu hoffen gewagt habe. Schau mal, das Leuchten ist. Ah, schau mal, das Leuchten ist stärker geworden. Das ist ja umso. Aber es reicht immer noch nicht. Die Erdkräfte sind mittlerweile so schwach, dass vermutlich bald auch Limits nicht mehr funktionieren. Wenn wir also die Kampfbedingungen anpassen, könnte es sein, dass. Oh, deshalb mussten wir ohne Limit kämpfen. Du hättest es aber vorhin sagen können. Große Güte. Die Kraft des Schattenresonanzsteins ist weiter gewachsen. Ich würde dir deine Last gerne abnehmen, Anne, aber dieser Stein gehorcht nur dir. Nicht aufgeben, ihr könnt das schaffen. Unser nächstes Ziel befindet sich in luftigen Höhen, angeblich soll es dort irgendein Altar geben. Zwei sind noch übrig, mit jedem Moment entweicht uns Mewtwo weiter. Beruhig dich, wir sind bald am nächsten Ort, stimmt's? Mega Rayquaza, natürlich. Ihr seid es auf, auf die ich gewartet habe. Ich bin Jake und ich würde nur zu gern alle Details von euch hören. Aber dafür fehlt uns leider die Zeit, Richtig. Die Erdkräfte sind jetzt so schwach, dass Limits vermutlich unmöglich sind. Das darf doch nicht wahr sein. Es gibt keine andere Möglichkeit, aber wenn die Verbindung zu deinem Pokémon stark ist, wird der Stein darauf reagieren. Mach dich kampfbereit. Finde ich gut, dass wir uns nicht auf die Limits verlassen können, nur. Er wäre so ein Typ, da würde ich jetzt sagen, er spielt ein Grammokles. Aber das gibt es in dieser Gen noch nicht. Lucario passt natürlich auch extrem gut zu ihm, natürlich. Und das habe ich gar nicht gedacht. So, ich nehme zuerst äh, Psyana wieder mit. Ich würde noch Tara auffüllen lassen und gucken wegen den Limits. Okay, der hat meinen Dropdown predicted. Ja, ich, könnte, ich konnte ihn nicht mehr in der Luft fangen, das wollte ich eigentlich machen. Okay, wir können beide kein Limit einsetzen. Jetzt ja, sehe ich gerade. Autsch, war ein Counter rein. Ich komme nicht im Block rein, verdammt. So, jetzt bin ich weg. So, 1-0. Okay, wir kommen leider nicht im Block rein, dass ich nicht den Psyana mit. Sehe so lob ich mir das. Hilkos kurz ein bisschen. Nice, okay. Das war nice. Was flog da oben gerade rum? Ich habe das jetzt in der Aufnahme auch nicht nochmal gesehen. Ich gucke das noch an. Bald ist es geschafft. Ja, sehr gut. Dann auf zur nächsten Person. Was ist los? Du hast es auch gespürt, nicht wahr? Zeit zu handeln. Was meinst du damit? Das Land hat schon zu viel seiner Kraft verloren. Wenn du das Überladen des Schattenresonanzsteins nicht verhinderst, ist alles zu spät. Ich kann Mewtus Herz nicht mehr spüren. Was? Dabei haben wir es fast geschafft. Wir müssen zu Mewtwo. Sofort. Ich bringe das irgendwie in Ordnung. Sehr wohl. Du hast vielleicht eine Chance. Denk dran, die Kraft des Schattenresonanzstandes ist gewaltig. Lass sie nicht über dich triumphieren. Das will ich versuchen. Ins Zentrum des Waldes wagt sich normalerweise niemand vor. Dort wartet Mewtwo auf uns. Okay, wir kommen nicht mehr an die alten Orte zurück voran. Die Tempel sind wirklich einmalig. Schade eigentlich. Uh, ich werde es für heute beenden. Uh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ja, okay, ich hätte, ich muss zugeben, ich hätte nicht erwartet, dass die Story so ausartet. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, wir spielen Turnier und Turnier und Turnier und erfahren fahren nebenbei ein bisschen was mit YouTube passiert. Und jetzt plötzlich so Boom hier Story. Finde ich richtig geil. Bin ich echt gespannt drauf, wie es weitergeht. Also ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Adrian. Alles gut mit Zucker. Cheerio!